Herzlich willkommen! Heute erkunden Cecily und Bertram eine ziemlich neue Suchmaschine und die heißt einfach You. Du Bertram, mein Cecily, ich habe hier was entdeckt. Du interessierst dich doch für Suchmaschinen. Wie war das? Hier ist eine, die heißt You. Hast du von der schon mal was gehört? Nö. Was gibt es denn da, was anders ist als bei anderen? Die schreiben, sie sind privat, sie sind Klimaneutral, okay, guck mal hier, das ist wohl eher mit in Amerika, hm, ich weiß nicht, ob das dann was für uns bringt, lass es uns testen, okay, ich habe jetzt mal nach Marktbeobachtung und Marktanalyse gesucht und da bekomme ich lustig angeordnete Sachen, also die Webergebnisse sind in zwei Reihen angeordnet, das ist hier, kann man hier so einstellen. Und man kann dann da weiter scrollen. Also das geht dann quasi seitlich weiter. Dafür sind dann die Ergebnisse aus den anderen Quellen da drunter angeordnet. Auch in solchen Reihen. Zum Beispiel hier das mit Videos und Bildern. Das sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Da muss man sich wohl erst dran gewöhnen. Ja, und was auch komisch ist, guck mal hier. Da gibt es Showing Results from these Apps. Da wird dann nur angezeigt, von welchen Apps oder von welchen Seiten irgendwas da zu finden ist. Nee, bei den Web-Ergebnissen das ist halt einfach Web, aber das sind andere Sachen. Lass mal gucken. Schau mal, hier unten, da ist was, da kann man die Apps auswählen. Und guck mal, wenn ich jetzt hier auf Social klicke, dann bekomme ich Instagram, LinkedIn, Pinterest, Quora und Twitter zur Auswahl. Und hier war jetzt im Grunde nur Reddit drin, aber kein Social. Also wenn ich jetzt Social Wähle, dann kann ich mir das da aussuchen. Puh, das klingt jetzt aber erstmal ein bisschen kompliziert. Aber du, Hammer, ich finde, wir sollten die mal ein bisschen ausprobieren. Was meinst du? Hm? Tauschen wir uns drüber aus. Ja, das sollten wir wohl tun.